Hey Leute, herzlich willkommen zu Part 2 von SMA mit meinen Geschenken. Fangen wir mit dem ersten Geschenk an. Machen wir weiter mit dem nächsten Geschenk. Das ist die Uhr, die ich anhabe. Ich habe heute mit der Uhr geschlafen und wisst ihr, wie lange ich geschlafen habe? Es wird angesagt: acht Stunden. Ich anstatt acht Stunden zehn Stunden. Dafür hatte ich keine Augenringe. Die Uhr macht ihren Job. Ja, diese Augenpads oder Yespads, die habe ich schon aufgetragen, aber nicht die, sondern andere. wir weiter mit dem nächsten Geschenk. Machen wir auch mit dem letzten Geschenk weiter und zwar das hier, das habe ich von meinem Freund Dean bekommen. Danke an dich. So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wenn es geht, aktiviert doch mal die Glocke, weil dann wird die die Ersten sein, die meine Videos gucken. Tschüss! Tschüss.